Ich denke, das Einzigartige an Mountainbike in Deutschland ist, dass es sehr kompliziert ist, im Gegensatz zu anderen Ländern äh, Mountainbike zu fahren, weil man für alles Regeln und Ausnahmen braucht. Und es nicht leicht, ist Trails zu bauen und zu finden, wo man fahren darf. Freiburg bietet alles an, was zumindest, wenn man hier aufwächst, einen begehrt, sei es von der Natur, sei es von Hobbys, Vereinen. es bietet jede Möglichkeit, jeden Sport zu betreiben, also es ist eine große Stadt, aber trotzdem keine Großstadt und wir haben hier eine super Ausgangssituation mit dem Schwarzwald, wo wir auch wirklich hohe Berge haben, nicht so wie in anderen Regionen in Deutschland und wir haben eine super Community hier, die alle Bock aufs Fahrradfahren haben und das macht's aus. Der Club hat ähm, viel gebracht in Freiburg, äh, was legale Trails angeht, was den Mountainbike weiterbringt, vor allem in Deutschland und auch vor allem in Freiburg natürlich. Ähm, weil wir gemerkt haben, dass ein Verein viel legalisieren kann und viel Einfluss auf eine, auf eine Region haben kann und Menschen zusammenbringen kann. Und dadurch ähm, kann man viel bewegen. Und vor allem hat es uns Jungen auch viel gebracht, weil wir irgendwo hin konnten, wo wir uns äh, getroffen haben und das gab es vorher so im Mountainbiken nicht wirklich, dass man Verein hatte mit äh, mit Jugendtraining, mit allem drum und Wir haben sehr viel Reisen gemacht im Jugendtraining, was sehr unüblich ist dafür, was äh, natürlich für uns Jungen mega cool war damals. Die Motivation, des Kinder- und Jugendtraining zu starten, war eigentlich Kürzarten, muss man sagen. Kürzarten gibt es das lexwert team die sehr gute Cross-Country-Fahrer hervorgebracht haben. Und das ist ein bisschen so das Vorbild. Und wir wollten es ähnlich machen, nur eben mit dem Fokus mehr aufs Bergabfahren, Bisschen Spaß betont dann noch. Und deswegen haben wir uns zu fünf damals hingesetzt und haben gesagt, hey, wir sind jetzt so ein großer Verein, wir haben Strecken. Die wir legal befahren dürfen. Wir müssen auch für die Kinder und Jugendlichen was anbieten. Durch das anbieten. Durchs Mountainbiken habe ich so viele coole Erfahrungen gemacht. Ich bin viel rumgereist, ich habe mega viele coole Leute kennengelernt von überall auf der Welt. Und allein deswegen finde ich es wichtig, dass man es das den Jungen mitgibt, dass die da offen auf die Welt zugehen und eben, dass das, das Mountainbike wie so ein Türöffner ein bisschen ist um loszuziehen und seine Erfahrungen zu machen. Und der Sport dann eigentlich nur ein bisschen fast schon in den Hintergrund tritt. Aber ja, das Mountainbiken verbindet eben die Menschen. Egal ob es aus Deutschland, Frankreich, England oder Afrika kommt. Völlig wurscht. Ja, ich glaube, für jüngere Generationen ist das mega, was gerade passiert, weil Mountainbiken immer größer wird und immer relevanter wird einfach für viele Leute und da wird dann auch der der Staat irgendwann darauf aufmerksam und dann das wird auf jeden Fall alles nochmal viel cooler und ich glaube auch für die nächste Generation auch alles ein bisschen entspannter hoffentlich. Ich glaube, Mountainbiken entwickelt sich echt positiv, weil mittlerweile angekommen ist, dass es ein Breitensport ist, dass es eben nicht nur junge, verrückte Wilde sind, die quer durch den Wald fahren, sondern dass vom Vierjährigen im Laufrad bis hin zum 80-Jährigen äh, mit dem E-Bike gefahren wird und die Leute müssen sich eh bewegen, die müssen raus in die frische Luft und insofern hoffe ich, dass da ist ein Verständnis da ist und vielleicht auch die Gesetzgebung endlich mal in Potte kommt und gerade die unsägliche Zwei-Meter-Regel abgeschafft wird. Wir werden immer stärker gehört, es wird einfacher, vielleicht auch mal neue Trails dazu zu bekommen, die Legalisierung, ähm, wird einfacher, je größer die, die Grippe der Interessenten und der Mountainbiker ist. Vor Corona hatten wir 1500 Mitglieder, naja, 1900 Mitglieder. Jetzt sind wir 2700 Mitglieder im Verein. Es wächst extrem. Ich glaube, hier in Freiburg sind wir schon, sind wir da eins der, sind wir ja, vielleicht der Spot, der am weitesten schon ist. Wir haben, sind da irgendwie, sind... Ja, so ein bisschen Vorzeigeregion und überall sonst in Deutschland ähm, ja, entwickelt es sich sehr, sehr langsam. Es ist eine große Stadt, aber trotzdem keine Großstadt. Ähm, jeder kennt sich. Und ja, also gerade für Naturbegeisterte ist es hier das Paradies. Wir können kommen schnell nach Frankreich, Österreich und Schweiz. Und haben hier selbst in Freiburg ähm, perfekte Bedingungen für den Natursport.